Ja, guten Morgen, willkommen zu S&P Online Schulungen. Unser neues Seminarprogramm für alle die da gerade im Homeoffice sind und an der Stelle einige Informationen zum S&P Unternehmerforum. Uns gibt es jetzt im elften Jahr, wir sprechen um die 600.000 Unternehmen aus der Finanzbranche und Nicht-Finanzbranche an und ja, Sie sehen auch schon unsere Präsentation eingeblendet und ohne Wege, Chancen sichern, das wird auch heute unser Thema sein und ich darf mit Ihnen gleich mal auf unsere Umsetzungstools einen Blick werfen, damit Sie auch hier einen Eindruck haben. Ähm, Sie erhalten mit Online-Schulungen natürlich, so wie Sie es auch beim offenen Seminar gewohnt sind, äh, entsprechend Unterlagen. Also unser Spannungsbogen für den heutigen Tag von den Aufgaben des Geldwäschebeauftragten, Rechte und Pflichten, über interne Sicherungsmaßnahmen, wie kann ich mein Risikomanagement aufbauen, bis hin zur Verdachtsmeldung. Das wäre unser Spannungsbogen in den nächsten Stunden. An der Stelle unser Vorschlag an Sie. Testen Sie S&P Online-Schulungen. Besuchen Sie uns, wenn Sie Fragen haben. Eine kurze E-Mail oder auch ein Anruf. Wir sind für Sie da, sodass wir Sie auch optimal nochmals zu unseren Online-Schulungen informieren können.